Okay, auch wenn die Auswahl groß ist, finde ich, wir sollten Facebook übernehmen. Dort haben wir viele Nutzerinnen, könnten die Richtlinien, wie es uns beliebt, verändern, was ich fair fände, besser finde, auch aus Datenschutzgründen und so weiter. Und könnten das schön zuschneiden, für uns, um miteinander zu kommunizieren und mit unseren Zielgruppen und mit der Welt.